Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei GK-Dance. Heute zeige ich euch My Bestie von Colin Jose. 32 Counts, High Improver, vier Wände, zwei verschiedene Tags. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir starten den ersten Achter mit dem rechten Fuß mit zwei Schritten vorwärts. Wir gehen rechts links wir machen syncopated rock steps das heißt wir teilen die zähler und machen einen schnellen rock step das heißt vor recover und side recover eine extended weave also eine weave mit einem Schritt hinten dran wir machen behind side cross side mit dem rechten fuß touchen wir hinter den linken fuß und machen ein Knee-Bump, das heißt, dabei gehen die Fersen hoch vom Boden und unsere Knie lösen sich einmal und strecken sich wieder durch. Während wir das machen, können wir unsere Schultern mitnehmen. Das heißt, wir haben rechts, links. Wir kommen auf dem rechten Fuß an und starten mit dem zweiten Achter nach links. Wir haben eine Rumba-Box, wir machen Seit, Schließen. Vor, wir gehen nach rechts, seit schließen, rück. Zwei, rück. zwei Schritte rückwärts, mit links beginnen. Wir haben links, rechts und hängen einen Coaster-Step hinten dran, also ein Rück schließen, vor. Von hier aus starten wir mit unserem dritten Achter, mit einem Step-Turn, halbe Drehung, links herum. Wir starten mit dem rechten Fuß. Unsere Arme dürfen mitgehen. Wir machen ein Hey. Wir drehen uns eine halbe Drehung herum und links herum und gehen auf den linken Fuß zurück. Dasselbe jetzt noch einmal mit einer Vierteldrehung. Das heißt, wir haben unseren Schritt nach vorne mit rechts. Hey. Mit den Armen. Und wir drehen uns eine Vierteldrehung nach links und gehen auf den linken Fuß rauf. Wir machen zweimal Vodevil. das heißt, wir kreuzen rechts über, links geht zur Seite, rechts geht mit dem Heel auf den Boden und wir gehen rauf auf den Fuß. Das Ganze mit der linken Seite noch einmal. Wir haben Kreuz, Seit, Heel, drauf. Von hier aus machen wir Voltas, wie in der Samba, einmal rundherum, vier Stück hintereinander. Wir kreuzen dafür unseren rechten Fuß vor, drehen uns ein Achtel in die Diagonale. Wir machen einen Seitschritt mit links, dabei drehen wir uns schon ein Stückchen weiter. Wir sind also jetzt hinten auf 6 Uhr mit unserem vorgekreuzten Fuß. Drehen wir uns schon wieder ein Stückchen weiter, gehen wieder mit links zur Seite, kreuzen vor und das Ganze noch einmal links zur Seite und vorkreuzen. Wir kommen auf 12 Uhr wieder an. Wir starten jetzt mit unserem linken Fuß, unseren letzten Achter. Nein, den haben wir ja gerade schon gestartet mit den wolltest. Nicht dramatisch, die letzten vier. Ja, wir, gehen, wir kreuzen vor mit links. Wir gehen mit rechts zur Seite. Mit links nach hinten und ein Sweep mit rechts. Unser rechter Fuß kreuzt hinter dem linken. Wir drehen uns nach links herum und machen einen Schritt mit links nach vorne und touchen unter unseren rechten Fuß neben den linken Fuß. Wir haben in diesem Tanz zwei Tags. Der eine Tag ist direkt nach unserer ersten Wand, ja? nach unserer ersten Wand auf 9 Uhr, nach unserer dritten Wand auf 3 Uhr und nach unserer vierten Wand auf 12 Uhr. Der Tag ist relativ simpel, wir machen einen V-Step, das heißt, wir gehen mit dem rechten Fuß diagonal nach außen, wir gehen mit dem linken Fuß diagonal nach außen, wir, wir gehen mit dem rechten Fuß wieder zurück und wir schließen mit unserem linken Fuß wieder ran und dann können wir mit dem rechten Fuß wieder mit dem Walk nach vorne starten. Unser zweiter Tag ist an unserer Wand 6, das heißt, auf unserer Rückwand, wir Ganz vergessen wir haben bei unserem ersten tag shimmy shoulders ja ich will es ja nicht unterschlagen wir starten mit rechts wir haben shimmy shoulder out in in ja ich möchte nichts unterschlagen wir haben unseren zweiten tag an der sechsten wand wie gesagt also an unserer rückwand wir starten wieder mit demselben tag wie gerade das heißt wir haben unsere unseren wies mit shimmys out out in, in und machen zwei Step-Turn mit halber Drehung. Ja, rechter Fuß geht vor, wir drehen uns links herum, gehen auf den linken Fuß rauf und dasselbe nochmal, rechter Fuß geht vor. Wir drehen uns eine halbe Drehung links herum und gehen auf den linken Fuß raus, rauf und von da aus können wir wieder mit dem rechten Fuß nach vorne starten. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8, 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8, 1, 2, 3, 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8! Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe euch das Stepsheet und einen Link zum Tanzvideo in der Beschreibung verlinkt. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Tanzen. Aber stopp, noch einen Kommentar da lassen. Welche Tänze wollt ihr demnächst auf diesem Channel sehen? Ich freue mich über eure Kommentare und natürlich... Abonniert den Channel, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand und ihr seht mich demnächst wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao.